Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag so einen Holzstapel mit dir am Rande tragen. Wäre schon schwer, gell? Aber ganz viele Leute geht es wirklich so. Volle durchstarten, genau darum geht es in dem Video. Viele Menschen tragen wirklich gefühlsmäßig einen wahnsinnigen Palast durch die Gegend. Was ist Palast? Palast kann sein, dass man mit destruktiven Menschen beieinander ist. Dass man zu viel nachdenkt, über die Zukunft, sich Sorgen macht, über die Vergangenheit, sich Vorwürfe macht. Dass man viel kritisiert, dass man viel aneinander analysiert. Das ist viel Ballast. Ballast kann auch sein, dass man äh, am Abend immer eine große Portion ist, wo man sich nachher schwer fühlt. Ballast kann auch sein, dass man am Abend immer Nachrichten schaut. Und danach vielleicht noch Fokus Mord oder Aktenzeichen XY. Nein, bravo. Die Stimmungen, die hast du alle als Ballast bei dir dabei. Und da ist die Frage, brauche ich das? Brauche ich wirklich dieses Schwergewicht in meinem Leben? Und das jeden Tag. Ein Computer, wenn er langsam geht, wenn die Programme langsam öffnen, dann tut man doch auch eher entrümpeln. Als wir nur mehr Power hineinspielen. Äh, ist ganz logisch eigentlich. Gell? Das heißt, um richtig durchzustarten, müssen wir zuerst einmal entrümpeln. Weil mit so einem Schwergewicht kann man nicht durchstarten. Wir haben viel Energie, aber das kostet auch ganz viel Energie. Und darum wäre es hilfreich, sich einmal einen Zettel nehmen und draufschreiben, das kostet mir Energie. Und wirklich mal alle Energiefresser draufschreiben. Ganz ungeschminkt, einfach draufschreiben. Und nachher wirklich ganz bewusst hinschauen und schauen, Oh Jesus, Gott, nein. Äh, was ich für einen Palast mit mir umeinander ziehe, ja, dann muss ich sofort aufräumen. Und dieses Aufräumen brauchen wir unbedingt, bevor wir richtig Vollgas durchstarten können, weil in Teil 2 geht es genau darum, welche Zutaten brauchen wir, damit wir wirklich durchstarten können. Aber vorher müssen wir frei werden, müssen wir den Palast abwerfen, müssen wir leicht werden. Und nachher können wir voll durchstarten. Ich freue mich schon, bleib dabei, Fiati, Servus, bis zum nächsten Mal.